Die Privatisierung greift das Fundament unserer Gesellschaft an und sorgt so für mehr Ungerechtigkeit. Warum das so ist und was wir dagegen tun können, das zeige ich euch in diesem Video. Aber was ist das Fundament unserer Gesellschaft? Ich definiere das so. Das Fundament unserer Gesellschaft sind unsere gesellschaftlichen Grundbedürfnisse. Bedürfnisse, die unsere Gesellschaft hat, damit sie überhaupt anständig funktionieren kann. Dazu gehören zum Beispiel Themen wie Wohnen, Wasser, Energie, Gesundheit, Bildung und so weiter. Das alles brauchen wir, damit eine Gesellschaft, unsere Gesellschaft, vernünftig funktioniert. Und unsere Gesellschaft ist dadurch gerechter, wenn jeder Mensch zu diesen Dingen Zugang hat. Aber was hat das Ganze jetzt mit Privatisierung zu tun? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn diese wichtigen Aspekte unseres Lebens an private Personen oder private Unternehmen weitergegeben werden, dann steht eben nicht mehr die Gesellschaft im Vordergrund und nicht mehr die Grundbedürfnisse dieser Gesellschaft, sondern ja das Profitstreben. Das ist nämlich so mehr oder weniger verankert in unserem System, in diesem Kapitalismus. Die Unternehmen müssen natürlich Gewinne erwirtschaften und am besten auch noch wachsen, wachsen, wachsen. Aber genau das widerspricht zum großen Teil den Bedürfnissen unserer Gesellschaft, und zerfrisst sozusagen das Fundament unserer Gesellschaft. Damit das alles etwas klarer wird, habe ich natürlich ein paar Beispiele vorbereitet. Beispiel 1, Wohnen. Seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat der Staat Wohnimmobilien bzw. staatliche Immobilien verramscht. Ja, man hat das Ganze privatisiert und dachte, wir machen jetzt die schnelle Mark und später den schnellen Euro. Ja, und ja genau das Gegenteil ist eigentlich passiert. Man hat die Gesellschaft mehr oder weniger verkauft. Das merkt man ganz deutlich, wenn man sich die Zahl der Sozialwohnungen anschaut und wie die in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken ist. Außerdem gab es früher nicht so einen Blödsinn wie Mietendeckel oder Mietpreisbremse. Es war einfach nicht notwendig, weil damals die Gier noch nicht so groß war, weil damals der Staat natürlich über genügend äh, Immobilien verfügt hat. Heutzutage ist das eben nicht mehr der Fall. Und wenn die Wohnungen knapp werden, wenn der Wohnraum knapp wird, statt neuen Wohnraum zu bauen, naja, da kann man ja dann auch natürlich den Wohnraum verknappen und dafür mehr Geld verlangen. Und das hat nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun und freier Markt und diesem ganzen Blödsinn, den ich mir ständig anhören muss. Das hat alles einfach nur mit Gier zu tun. Ja, ich muss die Miete nicht verdoppeln, verdreifachen, Luxus sanieren und so, und so einen ganzen Quatsch. Das muss ich nicht machen. Aber klar, wenn ich Kohle haben will und wenn ich wachsen will, dann kann ich das machen. Dann muss ich das vielleicht sogar machen als Unternehmen. Und zu diesem Thema habe ich bereits ein Video gemacht, das ihr euch gerne anschauen dürft. Da erzähle ich euch, warum Wohnraum absolut nicht in private Hände gehört. Beispiel 2, Energie bzw. Strom. Hier werden manche von euch sagen, hey Strom, super, Privatisierung, da sind jetzt ganz viele Unternehmen auf den Markt gekommen und deswegen wird der Strom billiger und alles ist super. Naja, ganz so einfach ist das leider nicht. In der Realität gibt es im Prinzip nur vier große Konzerne, die sich Deutschland aufgeteilt haben. Und diese Konzerne, die, die lehnen sich zurück in ihren Thron, in ihren Sessel und scheffeln damit ihr Geld, indem sie eben keine Konkurrenz untereinander haben. Natürlich gibt es da noch jede Menge kleine Unternehmen, oft sind es dann Tochtergesellschaften dieser Großkonzerne, damit diese Konzerne eben weiter Steuern sparen können und natürlich können sie in den Tochtergesellschaften dafür sorgen, dass dort weniger Menschen arbeiten, die gleiche Arbeit machen müssen wie woanders, nur eben günstiger. Und ja, das ist dann Privatisierung. Deswegen können auch günstigere Preise zustande kommen. Ganz wichtiger Punkt, weil irgendwo irgendjemand ausgebeutet wird. Nur so funktioniert es heutzutage noch, Gewinne zu scheffeln und zu wachsen, indem man entweder die ja, äh, Arbeitskosten senkt bzw. die Menschen schlecht bezahlt oder indem man das Produkt verschlechtert. Andere Möglichkeiten gibt es heutzutage kaum noch. Außerdem ist dieser Strommarkt total undurchsichtig. Wer weiß schon genau, wie dieser Strompreis zustande kommt. Und wenn der Strompreis an der Börse sinkt, dann geben diese großen Konzerne, diese Unternehmen das natürlich nicht unbedingt weiter. Und das ist ja auch vollkommen verständlich und vernünftig und richtig so in diesem System. Warum soll ich denn ähm, an die Menschen denken, an die Gesellschaft denken? Ich muss doch in erster Linie in diesem System, weil es das so will, ähm, an meinen Profit denken. Ich kann doch nicht jetzt ähm, sagen, oh Gott, der so und so ähm, kann sich meinen Strom nicht leisten, ich lasse den trotzdem mal daran. Das geht nicht. Das wird man in diesem System nicht machen. Gerade wenn da noch andere Unternehmen auf dem Markt sind, ähm, da wäre ich ja schön blöd, wenn ich hier irgendwie Almosen verteilen würde. Das funktioniert nicht. Jeden Gewinn, den ich einstreichen kann, werde ich einstreichen. Ich wäre richtig dumm eigentlich, wenn ich das weitergeben würde. Ich kann so ein bisschen was weitergeben, damit ich ähm, ja, die, die Kunden bei Laune oder bei der Stange halten kann, ähm, damit sie mir nicht abspringen. Das ist aber auch schon alles. Beispiel Nummer drei, Gesundheit. Also ich glaube, da brauchen wir kaum diskutieren, dass da Privatisierung bzw. der nackte Kapitalismus eigentlich nichts zu suchen hat. Wenn wir uns die USA anschauen, dann sehen wir ja, es funktioniert nicht. Also, nur private Versicherungen, die tun und lassen können, was sie wollen. Äh, Medikamentenpreise in astronomischen Höhen, davon sind wir glücklicherweise in Deutschland weit entfernt. Aber ich warne davor, dass wir irgendwann vielleicht ähm, in Zukunft ja mehr, mehr und mehr auf private Versicherungen umsteigen. Das, das funktioniert nicht. Es kann einfach nicht sein, dass in einer Gesellschaft ähm, jeder für sich kämpfen muss, gerade bei solchen Dingen, wenn wir doch eben in einer Gesellschaft und Gemeinschaft leben und davon profitieren könnten. Und da sind die Amerikaner ja wirklich ganz verrückt danach ja selbst alles schaffen zu können, was natürlich totaler Irrsinn ist und es überhaupt nicht funktioniert, wie ihr sehen könnt. Aber auch hier haben wir in der Gesundheit Probleme, wenn beispielsweise ja Fachkräfte bzw. Pflegekräfte irgendwie aus dem Ausland von irgendwelchen Agenturen hier rübergekarrt werden ja, und, und unterirdisch bezahlt werden oder wenn ähm, Krankenhäuser viel zu wenig Belegschaft haben, absichtlich natürlich, denn wie habe ich schon vorher gesagt, wo kann man denn sparen? Ja, natürlich kann man daran sparen, dass man weniger Leute einstellt. So erhöht man den Gewinn. Ja. Man kann auch bei Materialien sparen, was in der Gesundheit natürlich äh, Wahnsinn ist, wenn, wenn, wenn es dann so weit geht, dass man am Material spart oder an den Dienstleistern, die es vielleicht noch gibt, spart, dass man am Ende im Krankenhaus spart, dass man an da der Hygiene im Krankenhaus spart, alles das ähm, ist ja. Gedankenteil ähm, dieses Sparwahnsinns und dieses Systems und dieses Kapitalismus. Denn wie gesagt, wie soll man denn sonst noch Gewinne erwirtschaften? Ich kann die Menschen ja nicht ins Krankenhaus prügeln, ja? damit ich ähm, an denen was vornehmen kann und damit ich äh, Geld einstreichen kann. Also muss ich gucken, wo kann ich denn noch was sparen? Und am Ende, wie gesagt, leidet immer irgendjemand darunter. Irgendjemand wird ausgebeutet oder die Qualität sinkt letzten Endes. Und so könnten wir mit den Beispielen eigentlich immer weitermachen. Beispiel Sicherheit. Ich möchte nicht, dass irgendwelche privaten Unternehmen, ähm, wo schlecht bezahlte Menschen arbeiten, für die Sicherheit in diesem Land sorgen. Ja, Das muss die Polizei machen, das muss der Staat machen. Bei privaten Veranstaltungen private ähm, Sicherheitsunternehmen einzusetzen, einzustellen, ist überhaupt kein Thema, das ist klar. Aber bei allen anderen großen Dingen, die die Öffentlichkeit betreffen, muss das einfach die Polizei machen. Es kann nicht sein, dass irgendwelche privaten Unternehmen vielleicht irgendwann in Zukunft ähm, die Sicherheit unseres Landes gewährleisten sollen. Dann gibt es noch Themen wie ähm, Telekommunikation und Transport. Da muss ich ja auch wollen, als Staat, als Gesellschaft, muss ich ja auch wollen, dass jeder teilnehmen kann daran, ja, dass jeder davon profitiert, dass jeder Zugang dazu hat. Wenn nicht, ähm, dann habe ich keine funktionierende Gesellschaft, dann funktioniert sie nicht so, wie sie optimalerweise funktionieren könnte. Und es kann einfach nicht sein, dass man sich da hinstellt und sagt, ja, aber es lohnt sich nicht, dieses Dorf oder diese Stadt irgendwie an, an, an die Schiene anzubinden. Und es lohnt sich nicht, dieses Dorf und diese Stadt ähm, an den Mobilfunk anzubinden. Also das ist doch absolut idiotisch. Dann lasse ich als Gesellschaft Potenzial liegen. Da gehen Dinge verloren. Und da sind wieder Menschen auf sich alleine gestellt, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, was eben nicht sein müsste, dass sie auf sich alleine gestellt sind. Absolut idiotisch. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass mir der Staat oder die Gesellschaft äh, vorschreiben kann, welches Handy ich mir beispielsweise kaufe. Denn das ist ja wieder ein ganz anderer Bereich. Das ist nicht im Interesse der Gesellschaft. Das geht die Gesellschaft natürlich nichts an. Und da sind wir schon bei dem großen Unterschied, ja. Was ist jetzt ein gesellschaftliches Grundbedürfnis und was ist privat? Wo muss tatsächlich die Gesellschaft als solche dahinterstehen und eingreifen und wo muss sie es nicht? Und das Problem heute ist, wir tun so, als ob private Menschen, private Konzerne alle unsere Probleme, alle unsere Dinge des täglichen Lebens auch ja, übernehmen könnten und ähm, ja, dann sich für die Gesellschaft einsetzen und aufopfern werden. Das, das wird nicht passieren, nicht in diesem System. Das ist nicht der Gedanke dahinter, hinter diesem kapitalistischen System, dass Unternehmen sagen, okay, jetzt bin ich mal so sozial und stelle euch da günstige Wohnungen hin beispielsweise. Das wird nicht passieren. Das passiert ja auch nicht. Und deswegen müssen wir als Gesellschaft diese Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir haben ja gesehen, was die Privatisierung in den letzten Jahrzehnten angerichtet hat. Beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt, beispielsweise beim Thema Gesundheit und Pflege. Und wenn wir mehr Gerechtigkeit wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das Ganze wieder in gesellschaftliche Hand kommt. Wir haben, oder die Politik hat einen Fehler gemacht damals, und dafür muss sie jetzt gerade stehen. Ja? Und im schlimmsten Fall müssen wir uns auch Dinge wieder zurück erkämpfen zurückkaufen, wenn es anders nicht geht. Wenn wir also privaten Unternehmen unsere gesellschaftlichen Grundbedürfnisse überlassen, ja, was machen die damit? Natürlich wollen sie einfach nur Profit machen, was auch vollkommen richtig und verständlich ist in diesem System. Aber genau das können wir nicht wollen, weil sonst äh, irgendjemand sagt, ja, nee, den bedienen wir nicht oder krieg, der kriegt keinen Zugang dazu. Und dann liegt natürlich da was brach in der Gesellschaft. Und das kann es einfach nicht sein. Deswegen müssen wir das Ganze wieder in die Hände der Gesellschaft bringen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir schon einen großen Sprung gemacht zu mehr Gerechtigkeit. Und wenn wir dann noch das bedingungslose Grundeinkommen dazu nehmen, dann wird es ja noch gerechter, weil wir alle Zugang haben eben zu diesen gesellschaftlichen Grundbedürfnissen und durch das bedingungslose Grundeinkommen sind diese auch abgedeckt. Und wir sorgen dann dafür, dass beispielsweise keine Konzerne, ja keine Wohnungskonzerne uns sagen, okay, jetzt habt ihr mehr Geld, jetzt habt ihr das Grundeinkommen, jetzt erhöhen wir die Preise. Das ist dann auch abgesichert. Da muss nicht nochmal die Politik eingreifen und sagen, okay, jetzt brauchen wir noch einen Mietendeckel und noch irgendwo ähm, irgendwelche Beschränkungen. Nein. Und das ist auch das, was mich so tierisch aufregt, dass wir alles weggeben, alles privatisieren, beziehungsweise die Politik da so einen Blödsinn veranstaltet. Am Ende merkt sie, oh, das funktioniert so nicht. Das haben wir jetzt bei all diesen Dingen, haben wir das schon in den letzten Jahrzehnten gemerkt. Und dann kommt sie mit irgendwelchen bescheuerten Gesetzen und Verboten und überhaupt und versucht in diese Märkte einzugreifen, was natürlich... Schwachsinn ist, ja. entweder man lässt im Kapitalismus frei laufen und sagt, das ist unser System, das ist richtig, freier Markt etc., den es übrigens nicht gibt, egal, ähm, und dann lässt man das Ding laufen und nicht, oh, jetzt müssen wir doch eingreifen, jetzt müssen wir doch eingreifen. Bevor wir ständig irgendwo eingreifen und ständig an irgendwelchen Schrauben irgendwie rumdrehen, ähm, nehmen wir das einfach wieder selbst in die Hand. Dann müssen wir nicht ständig irgendwelche idiotischen neuen Gesetze rausschicken, damit die Leute irgendwie annähernd gerecht behandelt werden. Ich bin der Meinung, wenn wir unsere gesellschaftlichen Grundbedürfnisse privatisieren, dann haben wir uns als Gesellschaft verkauft. Und dann haben wir im Grunde gar nicht mehr zu sagen und zu entscheiden, in welche Richtung unsere Gesellschaft laufen soll, wer daran teilhaben darf und was nicht. Dann entscheiden private Konzerne tatsächlich über unsere Gesellschaft, wer eben daran teilhaben darf, wer nicht wer da leider rausfliegt, weil er es sich nicht leisten kann, weil er eben nicht genug Geld hat. Und genau das will ich nicht, das will ich für die Zukunft nicht, dass Konzerne darüber entscheiden, wer oder was unsere Gesellschaft ausmacht, wer daran teilhaben darf und wer davon ausgeschlossen wird. Und jetzt meine Frage an euch, wie seht ihr diese Privatisierung? Seht ihr sie genauso kritisch wie ich? Habt ihr das auch verfolgt, dass wir in den letzten Jahrzehnten ja mehr Probleme dadurch generiert haben, als wir sie gelöst haben? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt sie gerne unter das Video. Ich werde sie alle beantworten. Und wenn ihr weiterhin mit mir diskutieren möchtet, dann abonniert bitte den Channel. Dann können wir jede Woche uns über neue Themen austauschen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.